Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Kakerlagenparty zeit das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen Telefonate aus der vergangenen Woche, zusammengeschnitten, nur ohne meine Kommentare dazu. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem Hörspiel Kakerlagenparty. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, tut mir leid. Ist Thomas Schmidt, mein Name. Ganz schön ankommen. leise. Da müssen wir mal doch mal an der Lautsprecherschraube drehen. Hören Sie mich? Ganz schlecht. Schlecht. Okay. So ja, ich sehr ich leise. Fast nicht zu hören. Hier, fast nicht. Okay, ich spiele mein Bestes, dass es ganz rangeht. Gut, äh, ich erklär ganz kurz mein Anliegen. Wie erwähnt es geht ja bezüglich, dass Sie sich unsere Werbung da angemeldet haben für das Thema Traden? Ich sehe schon. Also auf diesem Gespräch wird hier jetzt gerade eben nichts mehr, oder? Nee. Darf ich nur eine Frage stellen? Du Sie ein Betrüger. Warum unterlassen Sie, Dat Sie Daten, wenn Sie irgendwie halt ein gewissen Unternehmen nicht möchten? Haben Sie nicht ja, versucht, das um das eure ist? Zeit zu verplempern. Super. Und ja. Das habe ich noch bis jetzt gar nicht gehört. Aber warum ja. machen wir sowas? Na, weil ihr Betrüger seid. Und wenn ihr mit mir redet, dann könnt ihr in der Zeit mit anderen Menschen nicht reden. Und in der Zeit könnt ihr dann andere Leute nicht verarschen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 Um habe ich doch jetzt erklärt, wenn du gut zugehört hast, hast du es begriffen, weil du kriminell bist. Werde ich dir das Leben das schwer machen. Das doch, das nur sie. doch das weiß ich. Doch, das habe ich, ich habe dir doch gerade erklärt, dass ich, das du rufst Menschen, illegal die an. Die arbeiten, denken halt nicht so. Warum doch. Sie haben selber ihre Daten hinterlassen, damit man sie anrufen kann. Du bist ich kriminell, du rufst... sein, ja, nein, nein, ja, nein, dann beweise, dass ich die Daten hinterlassen habe. Mit dem Double Opt-in, dann beweise es.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 Damit bist du automatisch kriminell. Damit scheißt du automatisch auf deutsche Gesetze. Und dann werde ja, ich, ich dich ich automatisch auch. auf YouTube veröffentlichen. Belernt ihr mich mal. Mach mir das YouTube Programm ein bisschen interessanter. Belernt sie mal die Leute und die anderen Konzepte, wie das Ganze mhm. funktionieren soll. Mhm. Machen wir. Machen Zeig wir das ganz kurz, damit das ja, ja. Programm interessanter, glaube ich mal.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 als Unternehmen, der das Internet irgendwie dazu benutzt, sich zu telefonieren, sind automatisch kriminell, Das heißt auch wie anderen Großunternehmen auch, oder? Nee, das habe ich nicht halt halt gesagt. Du rufst ja die Leute an, ohne nachzufragen, ob sie das wollen. nee ich rufe sie an, weil sie halt die Interesse gezeigt haben. Nee, das kannst das du doch gar nicht oder wissen, oder ob die Telefonnummer, die dahinter steckt, Interesse gezeigt hat. Das kannst du gar nicht wissen, das ja, wird nirgendwo da abgefragt. Zu keiner ja, Sekunde. Wenn man die angibt und wenn man die Namen darf angibt, man die nicht einfach anrufen. Man darf nicht darf einfach nicht, jede Telefonnummer die anrufen, die man, man da nicht. irgendwann mal eingetragen hat. Das ist in Deutschland verboten. Die, die Gesetze werden fast Jahr und Jahr immer schlimmer, glauben Sie mir. Also, ja, und du darfst es nicht sein. tun. Du darfst ja, hier es nicht macht anrufen. Mach das von. aber. Schlimm. Ehrlich schlimm. Wie man ja. seine so Zeit einfach nur so verschwenden kann. Ja. Du verschwendest ja deine Lebenszeit damit, indem du Leute erpresst, Leute abzockst, Schöpfe und danach das ist das eure Scheißfirma sowieso wieder offline. Habe ich Sie gezwungen, was bei uns zu machen? Nein, habe Außerdem ich nicht. Außerdem, weißt Gezungen, du, was noch illegal ist an deiner Firma? Du mich mit einer gespuften Telefonnummer an. Mit einer was? Mit einer gespufften Telefonnummer. Mit einer illegalen, gefälschten Telefonnummer. Okay. Das ist der größte Beweis, dass dein Callcenter illegal ist. Weil ich muss bei einer Telefonnummer, muss ich zurufen können. Und das kann man nicht. Deine Telefonnummer existiert gar nicht. Kann sie auch nicht. Also wenn ich den ganzen Tag damit telefoniere, ist es ja eine One-Way-Nummer. Ich muss ja, der Telefon anziehen. Das, das ist, das ist in Deutschland auch Nummer, wo man In Deutschland, kann. wenn mich ein so. Callcenter-Mitarbeiter anruft, oder irgendeine Firma, ja. dann ist es in Deutschland gesetzt, dass ich diese Telefonnummer zurückrufen können muss. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn man die anrufen doch, könnte. dir mal vor, ich, ich habe ja über 200 anrufen. Gespräche am Tag, und da sollte da äh, mhm. soll mich jemand so andauernd nochmal anrufen, wie soll ich die Arbeit dann irgendwie schaffen, Das okay. ist das unmöglich. Du verstehst es ja, gibt du, andere verstehst ja nicht, nur, dass deine Intelligenz nicht funktioniert, das Support. hast du doch jetzt bewiesen. So, ich hab's dir doch ja, gerade erklärt, dann, dann würdest du das vielleicht auch mal verstehen, was man so, dir sagt. Ich hab's dir doch gerade erklärt nicht. und du sagst ja, wieder dazwischen. Du hast dazwischen. so viele Follower, dass du jetzt irgendwie jetzt, das kannst du doch interessanter machen müsst. aber kein YouTuber wie ja. ich, das wirst du mal eh nicht beachten, besonders der halt einfach irgendwie auf Schimpfwörter zugreift. Ich hab doch kein Schimpfwort gesagt. Ich hab... Aber was bleibt dir dann von dem Clip, wenn du keine Schimpfwörter dir irgendwie da auch. Hast du noch was Interessanteres zu sagen? Nö. Nö? Also ich glaub, das, der Clip wird irgendwie nicht so interessant. Also so viele Clips wirst du nicht irgendwie haben. Ach, glaub mal. Also viel rausholen konntest du jetzt nicht irgendwie von mir, mhm. aber. Wusste ich auch nicht. Das, ist, das zeigt eigentlich nur, wie du intelligent bist. Im Endeffekt, ich weiß nicht. Tja, letztendlich bin ich nicht der Kriminelle, du bist der Kriminelle. Das behauptest nur du, ich hab das nicht gesagt. Also seine das Meinung, jeder ja. hat Recht auf seine eigene Meinung Das behaupte Meinung ich nicht, das verweichst so du ja, indem, indem du mit einer normalen Telefonnummer Arbeit. anrufst, dann das ist illegal und du rufst auch illegal auf dieser Nummer hier an. Na, also du machst Na, dich ma, gleich mit zwei Sachen gleichzeitig strafbar und merkst es nicht mal und versuchst dich dann noch irgendwie mit irgendeinem sinnlosen Quatsch rauszureden. Youtuber, keine Ahnung, gegen so ein Youtuber. Mhm. Soll was Interessantes natürlich auch mal drauf ah. haben. Ja. Ah? Ja, keine Ahnung, der meint, dass wir irgendwie illegale Unternehmen sind. Ich Geprüfte, äh, die anrufen, was weiß ich. Also und jetzt beschimpft er Daten mich die ganze Zeit, äh, keine Ahnung. Er hat er die Daten hinterlegt? Ja, hat er hinterlegt, aber der meint, äh, ja. Naja. Ja. Ich weiß nicht. Was machst du ihn jetzt mit dem? Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Und Bierchen zu trinken, oder? Ja, vielleicht. Woher kommt der denn? Keine Ahnung. Erstmal Bocken, Bier? Hä? Bist ja du schon zusammen? Nicht mit Kriminell. Mal Treffen. Ja. Ich sag ja, brauchst du ja noch du. Jeder, jeder hat recht auf seine eigene Meinung, besonders jetzt in Deutschland natürlich auch. Mhm. Gut, dass ich hier die nächsten halbe Stunde keinen Termin habe. dass <lacht> mir ein bisschen mal die Zeit vergehen. Ja, ja. Gut. Was gibt's du Neues bei dir? Ja. Schon ein paar neue Clips draufgetragen? Ja. Wie heißt das? Hey ja, wie heißt dein YouTube-Kanal? Ja. Callcenter Betrug. Google mal, ich will's mal sehen. Ja. Schau wie viel du Abonnenten hast. Call-Center was gibt's da noch so? Ist das? das? Nee. Nee. Ja, wie Call Center Betrug einfach nur, oder? Ja, äh, keine Ahnung. F U-M, äh, f u Christian. Ist der Christian. Der Christian? Nein, das ist nicht der Christian. Christian macht professioneller. Der hat mehr Fantasie. Mhm. Ist ein Knöpf, der hat keine Ahnung. Ja. Ähm, lass mal schauen. Was gibt's denn noch? Ich kann dich nicht finden. Also so. Wenn ich Follow hast dass du nicht mal auf die Suche bekommst. Mh. bekommst. ist -hmm. Nein, callcenter center das ist nicht. Hey. Ich jung, ja nicht. Ey. Irgendwas Call-Center keine Ahnung. Ja, hab ich doch gesagt Callcenter Call fun Call-Center-Fun. Call-Center-Fun. Ach, das ist ja... Call-Center-Fun. Okay, da haben wir dich. Was mm -hmm. Nein, das ist ja nicht immer sein... Ich will aber sein Willst, Stimme du, Stimme willst du mal seine ja. Stimme? Ja. Hallo? Hallo? Hallo? Ich bin jetzt der Kollege, ich habe mal kurz übernommen. Also du bist der andere Kriminelle aus dem Callcenter. Wenn Sie das jetzt meinen? Dann okay. Nee, das meine ich nicht, das weiß ich. Ihr ruft mit einer Geruf Rufnummer auf einer nicht eingestellten Telefonnummer an. Aber Sie sind nicht von Callcenter Fund. Meinst du? Sie sind jetzt nicht von Callcenter Fund. Die Stimme würde ich erkennen. Aha. Ich folge schon den Kanal. Aha. Ja. Aber Aha. das ist sie nicht. Na dann. Aha. Dann Aber das ist sie bestimmt nicht. Na dann warte mal ab. Wollen Sie mal die Originalstimme hören? Gib auch mein Handy da. Dein Gammelhandy ich abspielen? Nee, nee, nee, nee. Ich wollte dir was jetzt abspielen von callcenter fund Dann kannst du ja mhm. deine Stimme hören. Also mhm. die Originalstimme von den YouTuber. Dann kannst mhm. du mal schauen, wie es so klingelt. Mhm. Also bestimmt sind sie jetzt nicht von callcenter fund ja, ah, ich dachte, ich dachte jetzt wirklich, äh, das ist der Originale, deswegen ja, wollte ich mit dem sprechen, aber nee, ist ja nicht, Entschuldigung, mit Fakes gebe ich mich mhm. nicht auf. Na dann. Weiter. Mhm. Ich dachte, den Kollegen gerade sehr enttäuscht. Er ja, ich passiert. Ist nicht schlimm. Aber ihr seid ja eh nur abschauen. Okay, schau mal. Entweder, ich dachte, das ist ähm, Christian, den Christian, ich, Christian der arbeitet mit dem Typen Christian aus heißt er. Das? Nee, nicht. Seinen richtigen Namen gibt es nicht. Ja. Also ich kenne Christian, der arbeitet mit ich dachte, das ja. ist dein Kollege, ne, ist er ja nicht. Das ist ja ein mächtiger ah, YouTuber, der einen neuen gerne. Kanal irgendwie ja, als nee. geöffnet hat und in dem Sinne einfach mal jetzt... jetzt. nicht mit, mit Fake seine Zeit. Meinst du, oder? Ja. Uninteressant. Okay, gut. Hast du selber gehört? Wenn er zum wenigstens einen ein, ein wirklich YouTube-Kanal hätte, den ja? dann schauen könnte, wäre ja, es okay. Wäre vielleicht, ja... Wir uns da, da Schau mal, der braucht, der ja braucht, ja du, du auch eine gewisse Arbeit. Das schätzt er mich. Das ja. macht bestimmt auch nicht zu Hause. Ja. Hat sich kam auf die Idee, weißt du was, Ich lasse ihn, ich lasse ja. einfach mal. Ja. Hast du, hast Keine du Ahnung, du du was Zeitung der macht. Zeitung. Aber wir, er, er lässt sich, Ach, er lässt Zeitung bestimmt so seine Daten überall hin und damit er einfach Materialien sammeln kann von verschiedenen Call -Zentes. Und er denkt, dass jetzt ein YouTube-Star irgendwie drauf ist. Das stimmt. So bestimmt. Ha? Meinst du, du? Gib ihm mal ein paar Tipps, Mann. Gib ihm mal ein paar Tipps, wie YouTube-Kanal auf. Ja, erstmal sollte er auch vorhin zu fluchen. Das wäre das Beste. Glaub mir.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 Schlitzekacke, also, also... Na! Felix Schlitzekacke. Ja, ja du, der, der andere, der hat da... originellere Namen. Origineller, <lacht> ah? Ja. ja, ja, ja. Sag ja, der ist neu. Der ist, ist, ist, <lacht> ist neu. Ah? Aber, ja, aber das ist ja fake, ja, das, ist ja, original. Ja, das ist ja original. Ich dachte, ich ja. wollte nur die sprechen, aber nach... Äh, das ist ganz anderes. Das ganz ja, ja, ja. Ein Noob, wie man so sagen würde, in der Game-Welt. Okay. Ich glaube, das war's. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr, Herr Gerald, ja? mhm. Ähm Wollen Sie so. nicht, mich nicht mit dem Nachnamen ansprechen? Äh, wie bitte? Ja, wollen Sie mich nicht mit meinem Nachnamen ansprechen? Äh, äh, ja, Hello. mein Name ist äh, Thomas, ich bin äh, Ihr Account Manager. Ja, von, von wem sind wem Sie denn der Account Manager? Äh, ja, von dem, äh. ja, von wem? Ja, von wem. Von wem? Ja, das können Sie nicht beantworten, oder wie?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 Aha. Also, mh, äh, haben Sie äh, äh, habe ihm eine Frage gestellt? Im äh, beantworten? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Würden Sie die bitte mal beantworten? Ja, genau. Also kann es sein, dass Sie irgendwie geistig ein bisschen zurückgeblieben sind? Ja, nein, das ist okay. Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Naja, ich habe eine eine frage Ja, ja wen Was, möchten okay. Sie sprechen? Äh, können Sie bitte noch einmal äh, fragen? Ja, wen möchten Sie sprechen? Mm. Äh, Sie sprechen mit äh, Account Manager. Und wen äh, möchten Name? Sie sprechen? Mit wem? Ja, mit Sie, wen genau. möchten Sie sprechen? Wen möchten Sie sprechen? Was? Äh,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 Du machst doch den Job jetzt schon etwas länger. Ja, das äh, hab haben wir ja schon mehrfach gehört. Also, äh, Aber deine Intelligenz also, hat äh, sich nicht Sie, äh, verbessert ja. und dein Deutsch auch nicht. Äh, haben Sie Ihre Daten, äh, wenn Sie denn sprechen? Haben Sie Ihre Daten Herr Gerrit, haben Sie Ihre Daten über Internet? Wen möchten Sie denn sprechen? Äh, wir müssen, äh, ich möchte mit Ihnen äh, über äh, unsere Handelsplattform sprechen. Ja, und wer bin ich? Was? Ja, wer bin ich denn?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 Ja, so. wen möchten Sie sprechen? Wen? Mit Ihnen? Mit Ihnen natürlich. Wir mit Ihnen sprechen. Wer ist denn, mit, denn mit Ihnen? ihnen darüber, ich heiße nicht Herr Ihnen. So heiße ich nicht. Den haben Sie ah, sich äh, verfehlt. Sie heißen Gerald? Ja. Nee. Gerald, äh, uh, Gubersfeller. Ja. Was? Gerald Gubersfeller. Ist das dein Name? Ich verstehe Sie nicht. Es ist viel zu laut bei Ihnen. Viel zu laut. Ja, die Musik könnte man mal ein bisschen leiser machen. Oder aus. Ja, entschuldigen. Für äh, diese, äh, aber. Äh, naja, dann machen Sie mal ein bisschen ja, ich, leiser bei der Musik. Ich kann mich nicht richtig verstehen. Ja, ich warte so lange, bis die, die Musik leiser ist. Guten Tag. Äh, hallo. ja Hallo.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 ich will Ihnen mehr Infos erklären. Na ja, aber dann brauchen Sie doch nicht mein Telefon wissen. Erklären Sie Bitte? doch Ihre. Bitte noch einmal? Ja, dann erklären Sie doch. Ja, ich will, aber Sie müssen ein äh, Programm herunterladen, wo Sie können mehr Infos Sie anschauen. Ohne Programm. Bitte? Wir erklären, geht doch erstmal ohne Programm. Dann erklären Sie es doch jetzt mal.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 Ja, warum höre ich Sie denn jetzt nicht? Ich will mir jetzt was erklären. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich spreche ich mit, äh, Herr Ne. Nee, Herr Zuschlag. Ah, okay, in Ordnung. So, sagen Sie mir bitte, wofür sind Sie interessiert? Was soll ich denn hier sein? Bitte?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 Oh ja, mir Bitte? geht's in danke Dankeschön. Und selber? Bitte? Ja, so, mir geht's in danke Dankeschön. Und selber? Hallo. Guten Tag. Hallo. Hm. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin am Apparat. Ich spreche gerade mit Herrn Günther. Das ist mein Vorname. Ja? Mit wem okay, möchten Sie dann sprechen? Mit eh mit Ihnen. Ja, Sie haben ja meinen vollen Namen nicht genannt. Dann kann ich auch nicht wissen, ob Sie nicht meinen. Aber das ist eher Vorname, ja? Ja, wie ist wen möchten Sie denn jetzt genau sprechen? Mit Ihnen. Nee, mit Ihnen ist ja kein Nachname. Okay. Stinkze. stinkeze ja. Ja.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 Also, und, Sie äh, meinen, ich bereichere mich an dem Verlust anderer Menschen? Ja, also, das wird es ja auch keinen Verlust geben, weil Sie würden auch einen Expert von unserem Unternehmen bekommen und, die, und Sie würden bei Ihnen versichert sein. Versichert? Äh, mhm. Ja, was heißt das? Also, es, äh, es kommt darauf an, äh, Verluste kann man haben, zum Beispiel 10 Euro oder 20 Euro, aber nicht, dass Sie ja 100 oder 200 Euro verlieren. 10, 20 Euro zum Beispiel kann man Verluste haben, ja, aber äh, größere Summen, nein. Es wird ja auch. Äh,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 Ja, ich was du da erzählst. bist du denn, du so Ach okay, diesmal habe ich doch recht. Guten Tag. Guten Tag, Schöneidsamer Prater, Gerold Steiner. Ja. Ich melde mich aus der Verwaltungszentrale der GWS aus München. Sie haben mir aktuell das Gewinnspiel, Lotus, Spiel noch nicht gekündigt. War das mit Absicht oder wollten Sie jetzt zwölf Monate kostenpflichtig weiterspielen oder haben Sie es vergessen zu kündigen?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 Ich leite die Ratsakte bearbeitet und dann weiter. Die Kollegen werden das überprüfen und sich wiederfinden. das e Ja. Ja, schon gut, dann trage mir die Automobil. Ich mit Herrn Madad. Ja. Schön, Sie zu erreichen. Ich rufe ihn aus dem Unternehmen Kraken. Es geht über das Thema Online-Handel. Mhm. Haben Sie Erfahrung damit? Nein. Wissen Sie schon, was Online-Handel ist? Nein. So, Online-Handel ist online Geld zu verschaffen durch die Börse, Investitionen in der Börse mit Forex, Weltpapier, Aktien, Kryptowährung, Rohstoffen und so weiter. Mhm. Vielleicht Sie haben gehört, wie kann man Geld zu verschaffen, zu Hause eine Arbeit zu haben. Sie sprechen so gelangweilt. Wie bitte? Sie sprechen so gelangweilt. Langsam oder? Nee, gelangweilt. Gelangweilt? Gelangweilt. Ich bin ein bisschen müde. <lacht> deswegen. Mhm. Okay. So, Herr Madet, äh, bei mir steht, äh, Sie haben ein bisschen nachgeforscht über diese Sache und deswegen, ich habe Ihnen angerufen, ein paar Informationen zu geben. So, und wenn das möglich ist, ich nehme bei Ihnen zwei Minuten Zeit und ich erkläre für Sie weiter. Mhm. Mhm. Okay. Ähm,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 Ja? Hm. Sind Sie aufmüde? Hm. <lacht> okay, muss ich äh, weiter Hm. Ich mag nicht diese Antworten. Hm, hm, hm. Hm. Können Sie ein bisschen sprechen? Hm. hm. <lacht> Wieso nicht? Hm. Was passiert, Herr Leider? Na, was soll passiert sein? Wieso sprechen Sie nicht? Ich spreche doch. Wie bitte? Ich spreche doch. Okay, kann ich Weiterzuerklären oder nicht? Ja, dann fangen Sie nochmal von vorne an. Wie bitte? Ja. Okay, haben Sie Interesse für diese Sache? Mhm. Mhm. Oder mhm. nicht? Mhm. Was bedeutet mhm? Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Wie bitte? Ja. Noch einmal? Mhm. Herr Madame, ich habe keine Zeit, mit Ihnen Spaß zu machen. Hören Sie mich lachen? Kön Was? Hören Sie mich lachen? <lacht> Wieso? Na, sehen Sie. <lacht> okay, Herr ich wünsche Ihnen alles Gute. Betrüger? Wie bitte? Sie sind Betrüger, eine kriminelle Betrügerin. Was so sagen? Hm, Sie sind eine kriminelle Betrügerin. Ah, wo wissen Sie das? Ja, weil Sie sind halt irgend so irgendeine Kakerlake, ne? die es auf Deutsch versucht, die Leute die zu veräppeln. sind so unhöflich. Ja, ist nicht schlimm. Dafür bin ich kein Betrüger. Du Blöder. Hm, jetzt hast du es auch noch bestätigt, du Kakerlake. Ja, tschüss. Hm, ja, hallo, schönen guten Tag, Lisa Müller hier am Apparat. Spreche ich gerade mit dem Herrn Bastian? Hm, kacke fein. Super, das freut mich, Herr. Ich rufe Sie heute an, der Herr. Von... Wie bitte? Ja, nur, ja. Ich rufe... Ja, ich rufe Sie heute an, der Herr von einer Marketingabteilung. Weil Sie zuletzt bei uns eine Nachforschung getätigt haben über das Thema Online-Trading und Online-Handel. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch vielleicht daran erinnern können. Scheiße, tut mir leid, Herr. Ja. Können Sie mich jetzt besser hören? Hey, ist Hallo. Okay, jetzt tut ja. mir leid, sie die Störung Ciao. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Mhm. Lukas Reck am Apparat und ich melde mich von europmarket Handelsplattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Aha. Und das Grund meines Anrufs ist wegen Ihrer Anmeldung in unsere Unternehmen. Haben Sie früher mit dem online -Handel zu tun gehabt oder ist das, das erste Mal, dass Sie traden möchten? Ich habe mich nicht angemeldet. Also, wir haben eine Anmeldung bekommen von Herrn Gerold Steiner, eine Handynummer und eine MIMED-Adresse. Kann ja gar nicht sein. Also mit dem Onlinehandel haben Sie äh, zu tun gehabt? Mm -mm. nee Ne. Und möchten Sie äh, möchten Sie also probieren, wie es wie es läuft? Weil Sie wissen schon, dass das, das ein illegaler Gabeanruf ist, ne? Wie bitte? Sie, das ist ein illegaler Gabeanruf, das Sie hier gerade machen. Und wieso denken Sie die so? Ich denke nicht so, so ist die offizielle Gesetzlage. Die offizielle Gesetzlage, Ja. Ja, aber woher wissen Sie, dass ein illegaler Anruf ist? Ja, indem ich lesen kann, die Gesetze. Die Gesetze? Ja. Und die Gesetze sagen, dass ein illegaler Anruf ist. Ja. Illegaler ja. Anruf. Ja, richtig. Also, die Gesetze sagen wieder, aber. Hm, das sagen Sie auf jeden Fall. Also mit dem äh, Investitionen an der Börse. Möchten Sie also zu tun haben? Also irgendwie zweifle ich gerade wirklich ganz stark an Ihrer an ihrer geistigen Kompetenz. Also, wir sind ein sehr seriöses Unternehmen. Wir nee, haben über Sie rufen ja illegal an, also können Sie ja gar kein seriöses Unternehmen sein. Abbas, äh, wie, wie können, Sie, können Sie mir das prüfen, bitte? Wie, wie ist das eine illegale Anruf? Ja, erstens habe ich Ihnen nicht meine Handynummer gegeben und zweitens ist der Charakter Gerold Steiner nun schon so alt, den habe ich jetzt bestimmt schon seit 5, 6 Monaten nirgendwo mehr eingetragen. Und Sie rufen immer noch an. Also, das ist mein erster Anruf, Nee. dass ich Sie angerufen habe und ich rufe Sie an, nur wegen Ihrer Anmeldung, weil ich rufe Leute nicht umsonst. Doch, der Anruf hier ist nicht umsonst. Da, äh, okay, dann warum machen Sie so Anmeldung umsonst? Habe ich ja nicht. Habe ich Ihnen ja gesagt, doch, und ich habe mich nicht Doch, haben, ja. doch, also, haben Sie gesagt? Ja, ich mich mit dem ja, Fall, ich, ich habe hab auch Sie nicht angerufen. Natürlich haben sie mich angerufen. Wie natürlich habe ich sie angerufen. Sie auch haben natürlich deren Anmeldung gemacht. Nee. Nee, also nur wenn sie gefällt, das ist Datensatz so, die wenn sie nicht gefällt, und es rufen ist nicht so. So funktioniert es. Also, sie wissen gar nichts, wie es funktioniert. Doch, weiß ich. nicht. Weil es nein. funktioniert, wir haben ein Unternehmen. Wir haben über Nee, ihr seid eine, Betrüger, äh, eine Betrügerunternehmen, aber kein Unternehmen. Also, sie können das ist ihre Meinung. Ich kann nee, ihre Meinung. Nee, das ist nicht, nicht meine Meinung, sagen. das sind Fakten. Also, das sind Fakten. Ja. Okay, zeigen Sie mir die Fakten denn. Ja, dann muss er einfach mal Google benutzen und dann weißt du es schon. Aber ja, okay. wie gesagt, ich Be nutze Sie ja Google. absolut Es, ist, es ist nicht schwer, Google zu machen. benutzen. Ja. Nutzen Sie ja. bitte. Ja, mach doch selber. Nutzen Sie. Das war deine Aufgabe, nicht meine. Nee, ich weiß, was ich mache. Ja, Sie wissen arbeiten, nicht, was, Sie, was Sie machen. Das was machst du, das weißt du aber auch. Was für eine Betrügen. Ja, du brauchst nicht deine menschen Geschichten erzählen, das war langweilig. Also, sagen Sie einfach, ich habe kein Interesse, ich bin falsch angemeldet und so. Woran soll ich denn kein Interesse das, haben, wenn ich mich gar das, nicht angemeldet habe? Das, ich hab mich das angemeldet, dürfen, das Sie, das Liebe, dürfen ich Sie nicht sagen. sagen. Doch, das ich. dürfen doch, Sie nicht sagen. Doch, du, Mehr, bist dürfen kriminell. Sie nicht. du bist kriminell und du bist auch ein Betrüger. Und du bist ein Schwanzlutscher. Siehst du, bist eine ja. Schwanz, Lucha. das sagen nur die Betrüger. Das, ja. das sagen nur die Betrüger. Ja. Hallo? Ja. Spreche ich mit Knuspring? Ja, mit wem spreche ich denn? Grüße Sie, Lukas Hermann ist mein Name und ich melde aus dem äh, FCA Finanzinstitut in Großbritannien. Das ja rufe Sie rufen Was haben Sie gesagt? FCA ruft die Leute nicht an. Woher wissen Sie das? Ja, das weiß man, dass Finanzinstitute nicht anrufen. Wo schreibt das? Ja, ist doch logisch. Es ist doch einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Es ist nicht logisch, das, was Sie sagen. Von welcher Firma ausrufen Sie denn an? Habe ich es Ihnen schon gesagt, von Financial Conduct Authority. Nee, das ist Quatsch. Wenn Sie denken, das, ist das Quatsch ist, schauen Sie. Nee. Erstmal müssten Sie es hören, was Muss ich zu sagen nicht. habe. Nee nee, nee, nee, nee, Erstmal müssen, müssen Sie nicht. beweisen, wo Sie meine Daten haben. Es ist mir haben, scheißegal, denn es wird für Sie Konsequenzen haben, nicht für mich. Ja, das interessiert mich ja nicht. Sie von Super, ich werde Mann Ihnen ab... nie wieder kontaktieren. Ja, okay. Es wird nur für Sie ein Schaden sein, nicht für mich. Okay, e einen schönen mich. Tag, bitte schön. Ja. ja. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Einen schönen guten Tag. Vanessa Johnson Apparat. Ich grüße Sie. Ich melde mich von der Firma Investing Akademie von Deutsche Börse. Haben Sie gehört? Hab ich das ich melde mich von der Firma Investing Academy von der Globales Börse. Haben Sie gehört? Ja, wie gesagt. Ich melde mich von der Firma Investing Academy. Ist Hören so schön, Sie, mich dass Sie das, ist so schön, dass Sie das permanent wiederholen. Noch einmal bitte? Ich wäre so schön, dass Sie das permanent wiederholen. Was möchten Sie denn? Ich melde mich von der Firma Investing Academy von der Globales Börse. Ach, es geht wieder von vorne durchlesen. Es geht über Bitcoin, Bitowerungen, Aktien, Rohstoffe. Ja? Hören Sie mich? Ja, was möchten Sie denn jetzt? Ja, wir haben Ihre Daten erhalten, dass Sie Interesse gezeigt über Online Handel. Deswegen ich habe gerade angerufen, weil ich möchte mit Ihnen ein nur sicher Informationen mitteilen, ja? Wer hat Ihnen die Daten gegeben. Aber Sie haben eine Anmeldung gemacht über Onlinehandel. Sie haben gerade Und gesagt, Sie haben die Daten bekommen. Von wem denn? Wenn ich fragen darf, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandeln? Ich habe zuerst was gefragt. einmal bitte? Ich habe zuerst gefragt. Haben Sie Erfahrung? Ja oder nein? Ich habe zuerst gefragt. Ich möchte meine Frage beantwortet bekommen. Okay, okay, okay. Warten Sie, ich verbinde mit uns Experten und er werde alle erklären, wie die ganze Arbeit funktioniert bei uns, ja? Ich würde gerne mal meine Frage beantwortet bekommen. Ja, bitte? Hallo? Ja, was möchten Sie denn? Also, mit wem spreche ich? Ja, den, den Sie angerufen haben. Ja, haben Sie ja doch mal seinen Namen. Ich habe doch mal diesen Anruf bekommen von meinem Assistent. Wie heißen Sie denn? Ja, das steht doch in Ihrem Computer, oder nicht? Ja, sagen Sie doch mal bitte Ihren Namen, weil die hat doch mal den äh, Anruf zu mir weitergeleitet. Wie ist ja. Ihr Name, bitte? Das okay, werde ich Ihnen nicht verraten. Was ist denn jetzt der Grund, Ihres zu Ja, macht es das Spaß, dass ich doch mal sowas, also ich werde doch mal das sofort als eine Anzeige machen. Ja. Also dass Sie mit dem Spieler so im Internet, und Sie werden doch mal das eine, schauen. So sein. kleine. Ja, bei Ihnen läuft wohl irgendwas im Gehirn nicht richtig. Tja. Du Hurensohn. Mhm, genau, das denke ich mal, dass ihr anruft, dann von der Betrügerfirma. Guten Tag. Wie kann ich denn behilflich sein, denn? Man kann nicht hören. Ja, bitte. Hallo, Herr Kohl? Mm. Guten Tag, Diana Stein am Apparat. Ich rufe Sie von Express Trade an. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Äh, super. Herr Kurt, Sie hatten sich ähm, vor circa einem Monat registriert äh, und ich rufe Sie für die Kontoaktivierung an, ob Sie ein Konto aktivieren möchten. Aha. Es handelt sich um eine Handelsplattform. Sie können mit 250 Euro ein Konto aktivieren, erhalten auch einen Kontoberater kostenlos. Würde Sie das interessieren? Nee. Mhm. Ähm, haben Sie Ihre Meinung geändert oder können Sie sich an die Registrierung nicht erinnern? Letzteres. Aha, es kann nämlich sein, dass Sie das über Facebook oder so gemacht haben und ähm, deshalb vielleicht sich nicht erinnern können. Mhm. Okay, dann trage ich hier ein, dass Sie nicht interessiert sind. Ja. Alles klar, vielen Dank für die Info. Winke, winke wiederhören. Herr, ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, Herr Toffel, ich grüße Sie. Mhm. der mh apparat ich will mich von Shredder active und es geht um Online-Handel, Herr Toffel. Bitte mhm. Sie, Sie Ich komme auf Sie, weil Sie haben vor ein paar Wochen eine Anmeldung, ja, und Sie haben Interesse gezeigt an Online-Handel. Deswegen habe ich Sie jetzt angerufen. Ja, aber woher haben Sie denn die Genehmigung, mich anzurufen? Das habe ich ja damit nicht unterschrieben. Da, Sie brauchen nicht zu unterschreiben, wenn Sie da äh, durch eine Werbung, wenn Sie durch eine Werbung Ihren Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer geben, das bedeutet, Sie haben Interesse gezeigt. Ha? Das, das schon, ich... aber es bedeutet nicht, dass Sie mich anrufen dürfen. Dafür brauchen Sie einen Aber Was, was ist da, ey Mann, das ist normal, dass ich Sie anrufen Fallen kann. Schauen mal auf, mit ey, Mann brauchen Sie mich schon mal gar nicht anreden. Schauen Sie mal, Sie... Tun, als ob Sie eine wichtige Mann sind, aber Sie sind nur eine Affe. Ja, nur eine Affe sind Sie. Wissen mhm. Sie, was Sagte Affe, Affe ist? der Affe am Telefon. Uh, uh, uh, uh, uh, das sind Sie. Na, ja, das Affe. Machen Sie ja die Geräusche. Ja, also ich war ja das, das ich war das, ich war, was ich will. Ja? Ja. Mhm. Sie wollen Klar. die Menschen betrügen, das wollen Sie. Ciao, ciao. Ich betrüge keinen Mensch. Ich Doch. betrüge nur, nur die Affen. Sie sind ein Krimineller. Ich bin keine Kriminell. Sie sind der Kriminell. Nee, sie, sie sind, sind der Kriminell! An. Ich weiß wer Sie sind! Sie ja, sind der Kriminell bin. hier! ja? Mhm. Sie sind der Kriminell! Nee, Sie rufen ja nicht an! Sie rufen immer an! Ja? Nee, sie Deswegen rufen habe ich zurück ich angerufen! angerufen. Ja, deine Frau hat mir erzählt, was Sie sind! Mhm. Deine Frau hat mir erzählt, was Sie sind! Der Mutter deine Frau. muss auch ganz stolz auf Sie sein! Ja? Hallo. Mhm. Hallo, Herr Trunker? Mhm. Hallo. Ja. warum ja, Hallo. Mhm. Hallo guten Tag. Ja, was ist denn? Äh, mit wem spreche ich bitte? Na, mit dem, den Sie angerufen haben. Und wie ist der Name? Ja, mit wem möchten Sie denn sprechen? Mit Plummerl. Was? Ich hab mich da hinten akustisch. Mit Blumen? Nee. Wie heißen Sie? Ja, das geht sie ja dann nicht an, wenn sie das nicht wissen. Was ist denn der Grund ihres Anrufs? Ich möchte mit deiner Mutter sprechen. Ja. Hallo? Spreche ich ähm, mit äh, Lucian? Nee, ich spreche mit keiner Lucian. Okay, schön. Tag noch. Jo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Voltmann. Guten Tag, Daniel fast Daniel mein Name. Guten Tag. Ich melde mich äh, von der Auto Trading Software D. Herr Voltmann, es geht hier um Ihre äh, Anmeldung fürs automatisches Handeln. Ich habe Auto angemeldet. Habe ich, Sie wollen? Nee, nee. Nein, nein, nicht fürs Auto, sondern Auto Trading. Also, es geht hier jo. um Online Handeln, Herr Voltmann. Wann habe ich mich dann da angemeldet? Äh, das war durch äh, Amazon. Nur ich habe hier gesehen, Sie waren schon einiger Zeit nicht aktiv und dieses Konto ist ja auch nicht aktiviert. Da ging es bei uns, auto äh, Autotrading natürlich äh, über Kryptowährung, Aktien, Rohstoffe, aber soll ich immer was sagen? Ja. Mit dem Amazon-Blödsinn, das glaubt Ihnen keiner. Bei Amazon so, kann haben sie einen sich einen an Trading anmelden. das geht nichts. Dadurch Nein. Dadurch haben Sie sich Nein. An Das war unsere Werbung, wie? Nein. Nein. Bei Amazon was? Nein. kann man sowas nicht tun. Das ist Quatsch. Wollen Sie mich jetzt verraschen? Ich weiß doch, wo wir so, unsere Werbung machen. Aber haben. ich kann Ihnen sagen, woher <lacht> ich das ganz genau weiß. Ja. Ich bei ja, woher wissen Sie das denn? Woher wissen Sie das denn? Da Habe ich Ihnen doch gerade gesagt, ich arbeite bei Was Amazon. Was denn? Sie arbeiten bei Amazon? Richtig, ich bin Programmierer. Okay. Und da? Ja, ist ja, die Werbung ich, nicht. Dass Sie und da ist die Werbung nicht mit, äh, mit der autotrading der oder wie? Amazon macht keine Werbung für irgendwelches Trading. Punkt. Also. Ich weiß, dass Ihre Daten von daher kommen. Nö. Okay, dann schönen Tag Ihnen, wenn Sie das nicht gemacht haben. Richtig. Schönen guten Tag, was möchten Sie mir denn jetzt verkaufen? Hallo Herr Steiner, wie geht's Ihnen? Entzückend, wen habe ich denn da an der Leitung? Ah, Herr Steiner, ich bin Lukas Jäger und ich spreche Sie von Finanzmarktkontrollabteilung. Aha, und so heißt die Firma, hm, wie, oder die? Wie bitte? So heißt Ihre Firma Finanzmarktkontrollabteilung GmbH oder wie? Ich bin von Blockchains Finanzmarktkontrollabteilung. Und äh, aus ich in System sehe, Sie haben ein Konto mit E-Mail-Adresse gerollt. Punkt uh, geöffnet. Erinnern Sie es? Wann denn? Uh, so, können Sie sagen mir, welche Plattform haben Sie geöffnet? Haben Sie Interesse im Finanzmarkt oder... Ja, haben wann, Sie wann ein... haben Sie? Wann habe ich denn das Konto bei Ihnen geöffnet? Wie bitte? Ja, wann habe ich denn das Konto bei Ihnen geöffnet? Um, es ist um, ah, Es ist ein konfidentialer Herr Steiner. Ich wann muss habe ich das Konto denn bei Ihnen geöffnet? Ich muss Proof es, es ist das Herr Steiner Gerold und uh, uh, ich habe ein paar Fragen mit Ihnen und bitte. Ja, aber ich habe zuerst ja. eine gestellt und die hätte ich jetzt gerne beantwortet. Wie bitte? Ja, wann habe ich das Konto bei Ihnen geöffnet? Äh, welche Plattform haben Sie geöffnet, Herr Gerold? Wann? Welche? Ja, gar keine. Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Kriegen Sie das beantwortet oder sind Sie sogar zu blöd für? Circa äh, maximal ein Jahre circa maximal ein Jahr was was circa maximal ein Jahr ganze, Sätze, Sie ganze, hat, ganze haben Sie ge gefragt zu mir wann haben Sie dieses äh, Konto geöffnet ja circa maximal ein Jahre es ist meine Antwort aha das ist eine sehr seltsame Antwort und was machen Sie jetzt hier nach einem Jahr noch bei mir was wollen Sie jetzt von mir uh, können Sie sagen welche Plattform haben Sie geöffnet was wollen Sie denn von mir? Was denn für eine Plattform? Okay, ich ich eine muss Haben, wir haben Sie den, schon einen Tag und ein schon? Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo, guten Tag, Patrick Larson. bin ich am Telefon, Grüß Gott. Ich bin der Experte von der Firma TDFX. und äh, sind Sie der Herr Sch der Thorsten? Was? Sind Sie der Thorsten Schickwick. Ich verstehe Sie nicht. Sie nuscheln so. Also spreche ich mit dem Herrn Thorsten Schickwick. Ja. Genau, und ich bin der Herr Patrick Larsson am Apparat ich bin der Ansprechpartner von der Firma LTDFX. Und ich möchte es Ihnen heute weiter informieren über den Deutschen und den globalen Böse, ja? Nee, Sie wollen mich nicht informieren, Sie wollen mich abzocken und betrügen. Woher wissen Sie das, bitte? Ja, woher weiß ich das wohl? Ist doch mhm. offensichtlich. Das ist nicht, das ist nicht stimmt. Sie glauben doch nicht ernsthaft, das dass Sie mit Herrn Schickfick reden. Ja. Sehen Sie? Und Sie haben zu mir gesagt, ja, das bin ich. Und wo mhm. ist das Problem? jetzt? Mhm. Also Sie das Problem versuchen mich zu verarschen, oder? Zu Nein, Doch. Sie sind der Betrüger. Zuerst, mhm. ich habe Ihnen Ihren Namen gesagt und Sie sagen, mhm. Sie haben eine falsche also Anmeldung gemacht. ja? Mhm. Sie verlieren Ihre Zeit für ja. nichts. Ich bin keine Betrüger. Sie Doch? sind der Betrüger, dass mhm. Sie verlieren das Ihre Zeit, der Zeit ist für nichts. Sie verlieren Ihre Zeit für nichts. Sie wissen nicht ganz genau, in welchem Unternehmen ja, arbeite ich. Ich weiß, dass Sie ein Betrüger sind, da brauche ich mhm. Unternehmen nicht wissen. Sie haben keine Erlaubnis hier anzurufen. Doch, Sie haben nee. Erlaubnis. Nein, nein, nein, haben Sie nicht. Habe ich nicht gegeben. Doch, haben Sie gegeben und nee. Sie wissen ganz genau. Nein, das weiß ich Sie ganz genau, ganz dass genau. das nicht den Tatsachen entspricht. Ich habe kein double Option ausgefüllt und ich habe auch kein Häkchen gesetzt, dass ich angerufen Sie, werden möchte. Sie, Dementsprechend Sie haben Sie nicht die Berechtigung, irgendwo mhm. einfach bei wildfremden Menschen anzurufen. Nur weil man sich irgendwo mal irgendwann eingetragen hat, berechtigt sie mhm. das nicht, irgendwo anzurufen. Doch, nee. Sie Sie haben das an Meldung sie vor. Tun, dass sie am, Montag. am Montag. Am Montag haben auch Sie auch gar nicht. Am Montag ja, hat der Chef die Daten gekauft. Wer hat Sie Daten? Ich, ich habe keine Zeit, dass ich mhm. hier Daten kaufe. Genau, genau. Aber Sie rufen nicht die Leute an, um sie denn zu bescheißen, ne? Schwingen nein, nein. Also Ihre Eltern Schämen Sie sich. Stolz auf Sie sein. Nein. Hm. Ich akzeptiere das nicht. Ja, ja, aber entschuldigen. Äh, müssen Sie aber. Es ist einfach. Nein. Sie Betrüger und Krimineller. Ich bin keine Betrüger. Sie sind Betrüger. Zorba, in einem illegalen Nein, nein. nein. Sie rufen nein. jeden Tag hunderte Menschen an und ich, versuchen irgendeinen Dumm Ich dabei versuche zu finden, keine hundert Leute oder zum erzählt. Anrufen. Mehr ist das nicht. Aber auf jeden Fall, hm. auf jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall suchen. Was du machst? Nein, sie sind so. der Betrüger. Sie nee. verschwenden ihre Zeit und sie machen die YouTuber ich für nichts. Deine Zeit. <lacht> da ja ja, leg mich am Arsch. Nee, das wird da. nicht passieren. Deine Eltern sind ja. sehr stolz auf dich. Kannst du gerne, ja? Kannst du gerne machen? Ja? Ansonsten so, ja. musst du echt im Kinderheim aufgewachsen sein. Was denn? Ja, hallo, guten Tag. Hm, was willst du mir denn für eine schöne fertige Scheiße verkaufen? Was denn? Hallo? Ja, was hast du denn jetzt für schöne Trading-Scheiße für mich? Wie? Na ja, nur als Tja, ist aber zu blöd zum Reden. Ja. Ja. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Emma Jensen und ich rufe Sie von Barclays Bank an. Wir haben ein paar Informationen bekommen, dass Sie Geld verloren haben durch Online-Investitionen. nö habe ich richtig? nicht. Richtig? Sind Sie gerade? Hm. Haben Sie nirgendwo investiert an die richtig. Börse, Crypto, Bitcoin? Hm. Ja. Funktioniert der Betrug bei mir nicht? Richtig? Das ist nicht richtig. Okay, Entschuldigung. Einen guten Tag. Tschüss. Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Hartmut, ich bin Angelo. Wie geht es Ihnen? Alles gut bei dir? Ja, so, mir geht's ganz gut. Was möchten Sie denn? Äh, ich melde mich wegen Ihrer Interesse an Onlinehandel. Das glaube ich nicht. Aber Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht, deswegen ich möchte ich ein paar Informationen mit Ihnen teilen. Aber wissen Sie, was ist Onlinehandel, wie es funktioniert?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 Okay, aber Sie haben die Möglichkeit, überhaupt jetzt eine Partnerschaft mit unserer Firma zu anfangen, damit Geld zu verdienen. Das ist leicht. Ja, aber Sie boah, werden... kann man doch kein Geld verdienen? Aber was machen Sie beruflich, Herr Hartmut? Was ich beruflich mache? Ja, Fem genau. Was? Wiederholen, Sie Okay. Aber ja. etwas mehr zu verdienen, okay, in dieser nee. schlechten Zeitraum wird sein toll. okay schlechte Zeit? Haben Sie gerade schlechte Zeiten? Ja, es gibt eine Inflation. Die Preise aufsteigen, hingegen die Lüne nicht. Und Sie haben die Möglichkeit, mindestens alles zu ersetzen. Ersetzen Sie, was Sie mehr bezahlen, als wie viel hast du bezahlt für einige Monaten. Ja. Wo, wo haben Sie denn die Inflation gerade? Wo haben Sie die hingelegt? Irgendwo, in die Lebensmittel, in die Rohstoffreise und so weiter und so weiter. Haben Sie die da gefunden, ja? Okay.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 Warum arbeiten Sie? Weil Sie wollen kein Geld verdienen? Na, no, weil man ja von irgendwas überleben muss. Das hat ja nichts mit Wollen zu tun. Na, no, na, no, ich habe das verstanden, aber du hast mir gesagt, ich es ist nicht wichtig, Geld zu verdienen. Ist egal. Aber wieso? Ja, ist doch egal. egal. Geld ist doch jetzt nicht das Wichtigste, oder? Na, nein, nein, ich kann Ihnen nichts Peace. zwingen. Entschuldigung. Aber. Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht und deswegen, ich melde mich an. So, oh ja, ich habe eine ein Grunde, Zeitpunkt. ich habe eine Grunde, Ihnen zu rufen. Sie haben Welche bei uns Punkte? eine Anmeldung gemacht. Ja, du hast bei uns eine Anmeldung gemacht, vor zwei Monaten. Das heißt, deswegen rufe du. ich Ihnen an, okay? Aha. Das glaube ich trotzdem nicht. Hier aber ich habe die Möglichkeit, alles zu beweisen. Wollen. Ja, aber ich habe die Möglichkeit, alles zu beweisen. Du hast bei ja. uns eine Anmeldung gemacht, aber ich ist, ist alles machen. egal. Lass mich ein paar Informationen mit Ihnen teilen. Okay. Kannst Wie du dir alles mal ein vernünftiges Headset holen? Was? Kannst du dir mal ein vernünftiges Headset holen? Was muss ich wiederholen? Nee, ein vernünftiges Headset holen. Okay, gerade ich erkläre. Weil dein der Mikrofon klingt so, als das, würde das irgendwo stecken, wo es nicht hingehört. Okay, ich habe das schon erklärt. Ich kann Ihnen nicht zu zwingen. Aber mindestens, gib mir einen Grund. Wieso haben keine Interesse? Du kannst aber ja nicht mal im Ansatz deutsch. Da sollen dir das glauben. Nein, ich habe die Möglichkeit, noch weiter zu sprechen. Aber gib mir eine Grunde, damit du kein Interesse hast. Und so, ich werde gerne deine Nummer löschen oder streichen und verschwunden deine Nummer das, von meiner Liste. Aber gib mir mindestens eine, eine Grunde. Das ist ja witzig. Nein, aber ich brauche eine Grunde, damit deine Nummer zu löschen. Ja? Gib mir eine Grunde und dann ich werde gerne deine Nummer löschen. Ja. Glaube ich. Aber du kannst ja nicht... Ich werde das gerne machen. Du kannst ja nicht mal richtig stolz, nicht mal, nicht mal, nicht mal ein bisschen eigentlich. Das ist ja Aber furchtbar. Das sind Ausreden, meine, meine Liebe. Du ja. wolltest Ausreden zu das finden, du. weil du wolltest nicht, das heißt nicht, du. nicht antworten. Das nicht okay? Warum verändern sie die Gespräche? Okay, es gibt heißt ein anderes Gespräch. Wir sprechen über den Onlinehandel.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 Ich werde ihnen Online-Handel lernen und du wirst mich sehr gut in Deutsche lernen. Du wirst die denn? Deutsche lernen. Aber ich bin aus Lerner, Bruder. Ich bin Italienisch. Ich komme aus Italien und nee. äh, Albanien. Was? Albanien. Wo blei... Äh, ist die Innenstadt von Tunesien oder nicht? Nee, Albanien. Wo bleibt Albanien? Ja, du kommst doch aus Albanien. Vielleicht, ich habe das schon gehört. Ich weiß das nicht, wo bleibt ja. dieses Land? Aber ich habe gehört, vielleicht ist die Innenstadt von Tunesien. Ist eine Stadt oder ein Land? Es ist ein Land. Wo? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ja, ich habe immer gedacht, dass Albanien ist die Innenstadt von Tunisien oder Ma Marokko. Ich weiß das nicht. Und du hast ein keine Arabischen Ahnung von Trading? Ah, ich habe keine Ahnung von Trading. Ja, das merke ich. Ah, okay.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 Okay, ein Zeichen machen. Das ist nicht gut, okay? Aber so ist es Mich doch. zu beleidigen. Du hast mich beleidigt. Du hast ja? mich Betrüger ge genannt. Und das ist okay, ja, unhöflich. Ja das Termin, ist also. sehr, das ist sehr unhöflich, Eine ja. unerkannten Mann Betrüger nennen. Bitte schön, gerne. Nein, no, bitte schön nicht. Doch. Ist ist wirklich, ist wirklich sehr unhöflich. Das Wie kann, kann man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 Mhm. Ja, ja, ja, das ist Hochdeutsch. Ich bin 34 Jahre alt. <lacht> nee. Und du hingegen, wie alt sind Sie, Herr Hartmut? Du bist 80, 90, 100 Jahre. Wie alt bist du? Du bist ein nee. alter Mann. Du bist 99 oder 100 Jahre? Nee. Mehr oder ein bisschen? Nee. Weniger? Das passt nicht. Du bist 99 oder 100 Jahre alt? Oder ein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 Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Nee. Sehr, sehr ja. höflich. Du bist sehr ja. höflich, Hartmut. Ja, das weiß ich. Und Bleiben, Sie Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie. ich bin Betrüger. Ja. Gerade ja. Kann ich kann sagen Ihnen. Okay, du ja, hast mich beleidigt. Ich kann nicht, nicht mehr weiterarbeiten. Ich gehe in die Polizei ja. gerade ja. und ich werde eine Sache machen. Überhaupt jetzt. Yes. Glaube Sache, ich. Eine Sache, ja. Betrüger. Ja, ja, ja. Betrüger. Nochmal Betrüger. Ja, krimineller. Ja.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 Yeah, Hello. Bitte. Yeah. Hi, sir. How are you today? I'm uh, This is Marco. I'm calling you from Golden Point Invest Company, and I wanted to share with you some information regarding financial crisis that's been going on around the globe. Uh huh. Okay. Hello? Can you hear me, yes, sir? What Excuse me. What then Can you speak English? No. Не слышу. Он не спаркасы отправлял. Сейчас я посмотрю, я себе отправил. Сейчас я посмотрю еще Что я ему давал? Да, да? Это плохо? Was soll das jetzt werden? <lacht> Aha, sehr ja interessant. Schnecke. Herr Steiner, alles, ja, alles klar? Herr, ja, bitte. Ja, lieber Herr Steiner, Noah, ist mein Name? Ich sehe hier in Ihren Akten, Sie haben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 sondern ich gehe zu Polizei, Einstein, ja? Das ist sehr gut, okay. das wünsche ich mir sogar. Ich bitte, drum, ich bitte ja, darum, schön. machen Sie das am besten ja. gleich, weil dann habe ich Ihre Daten. Ja, bitteschön. Hallo? Ja, was denn? Hallo, can you hear me? Ja, ich kann dich hören, Schnecke. Can you speak English, sir? Ja, könnte ich machen, aber wir haben ja hier einen deutschen Kanal. Äh, uh, only German? Das uh, ist a German YouTube Channel, not English. YouTube. Ich verstehe, yeah, Sir, aber yes. ich calling regarding um registration Registration, die bin, ich deutsch weitermachen weil dann verstehen ich die meisten Zuschauer oder viele das nicht ich bin, schon auf deutsch okay just hold on a second sir mm -hmm. Ja, hallo, Ja. hallo, wie geht's? Ja, wer ist denn da? Sprechen Sie German oder Österreich? Ja. German, ja? ja. Uh, mein Name ist... Uh, sprechen, sprechen Sie Englisch? Nein, habe ich schon gehabt. Uh, mein Name ist Anthony, Anthony Schmidt. Ich bin... Uh, German to. Das könnte doch jetzt nicht ernst meinen. Wir sollen das. Eine Moment. Einen Moment, bitte, einen Moment, bitte. Ich rufe Sie von Golden Pro Invest. Hallo? Ja, was denn? Ich rufe Sie von Golden Pro Invest. Ja, hallo. No, no. Wir haben eine Kampagne in Besuch auf die Finanzindustrie. Dein Ofenkamer ist zu Ende. Alexa, stopp. Essen ist fertig. So, Jetzt habe ich keine Zeit mehr für so einen Quatsch. Essen ist jetzt. Ja, wir haben eine Kampagne in Besuch auf die Finanzenindustrie. Aha, und? Ja, was nun? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe doch keine Zeit mehr. Ja. Der Ofenkäse ist fertig und der wird aber sonst nur eklig, wenn man so lange drinnen lässt. Ah. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen Musik hören, oder Sie was? Sagten, Sie, spre äh, Sie sagten, Sie sprechen keine Englisch, oder? Nee, ich kann nur Chinesisch. Ah, und du bitte? Ja, und Chinesisch. Äh, haben Sie eine für Erfahrung? Haben Sie eine für Erfahrung? Sie sagten, Sie sprechen keine Englisch, oder? Ja, aber nur, ja, Englisch und, äh, und, Chinesisch. Oder sowas ähnliches. Na, Englisch. Keine Chinesisch. Ach so, aber ich kann nur Chinesisch. Und was wird das jetzt? Willst du mir da jetzt eine Musik im Hintergrund vorspulen, da vorspielen? Das haben wir alles ein Copyright, ist doch eine Scheiße. So, du musst jetzt was sagen, ansonsten ich auf. Möchten Sie Witze mit mir? Ja. Ja? Ja. Da, hoher Sohn. Ja? ja, das kannst da ein sprechen, freisprechen, Wied. wa? <lacht> auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, hoher Sohn. Das heißt, auch wieder hören. Aber ich hoffe eigentlich nicht. Aber wie kann ich denn behilflich sein? Ja. Hm. guten Tag, Herr Steifenger. Hier ist Ihre Kontoberater auf dem Finanzmarkt. Ein Kontoberater? Ja, auf dem Finanzmarkt. Sie haben eine Registration gemacht. Und wie heißen Sie? Ja? Ja? Hallo, Becker hier. Ich hätte gern die, den Herrn Stein gesprochen, bin ich ja richtig? Steiner. Wunderbar, ich grüße Sie, Herr Steiner. Ich melde mich aus der Verwaltungszentrale der GES aus Berlin. Sie haben Ihr aktives und kostenloses Gewinnspiel nicht gekündigt. Haben Sie das spielen wollen oder haben Sie das vergessen? Nö, es gibt ja kein Gewinnspiel. Sie sind doch der Gerold Stein. Ja, aber es gibt ja trotzdem kein Gewinnspiel, an dem ich teilgenommen habe. Das haben sie sich ausgedacht und lesen das jetzt vor. Und wenn wir jetzt erzählen, dass sie auf drei Monate verkürzen können, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja kompletter Blödsinn. Das ist nichts anderes als Scam. Wollen, wollen Sie bei uns... Was war's los mit Ihnen? Hat niemand auf den Kopf ins Hirn geschissen oder sowas? Gucke. Das war es schon mit unserem hörspiel Kakerlakenparty. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du keine weiteren Videos mehr in Zukunft verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn wir etwas Neues auf dem Kanal veröffentlicht haben. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.